Hallo und herzlich willkommen zur Einführung in die Tutorial-Reihe Nahtloser Arbeitsablauf zwischen Unity, 3ds Max und Photoshop. Mein Name ist Nico Küchler und ich studiere Game Design im fünften Semester an der Makromedia Hochschule für Medien und Kommunikation hier in München. Und ich möchte mich im Verlauf der nächsten Tutorials mit euch, mit diesen drei Programmen, die ihr hier seht, befassen. Unity in der aktuellen Version 4.6.1, 3ds Max 2015 und Photoshop CC 2014. Ich möchte euch im Verlauf der Tutorials zeigen, wie ihr in Unity eine Szene wie beispielsweise diese hier erstellen könnt, einen einzelnen Raum. Ja, und dabei die Geometrie dieses Raumes direkt in 3ds Max beeinflussen könnt wie in diesem Fall. Ihr speichert einfach das Ergebnis und könnt direkt die Änderungen in Unity verfolgen. Dasselbe gilt für die Texturen wie beispielsweise im Falle dieses Crates. Wir können einfach die Textur in Photoshop schnell bearbeiten und die Änderungen dann irgendwie speichern. und das Endergebnis könnt ihr auch wiederum direkt sofort in eurem Spiel erleben. Und äh, ja, das Ganze werden wir halt ähm, in relativ kurzen Teilabschnitten machen und nicht in so langen ähm, Eskapaden wie der Vorlesung an der Uni. Und ähm, von daher ja, würde es mich freuen, wenn ihr die Tutorien verfolgt und ähm, immer wieder mal reinschaut und äh, ja, mir eure Comments hier hinterlasst oder Anregungen, was ihr gerne sehen möchtet und was ihr erleben möchtet. Und ähm, ja. ich freue mich auf die Tutorialreihe. Ich wünsche euch einen schönen Abend, euer Nico. Ciao.